Japan gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs über Nagasaki vor 74 Jahren. Um kurz nach 11 Uhr vormittags, dem Zeitpunkt der Explosion, legten Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Durch die Bombe waren mindestens 70.000 Menschen getötet worden, 75.000 wurden verletzt. Zwei Tage zuvor hatten die USA bereits über Hiroshima eine Atombombe abgeworfen. Die Zerstörungen in beiden Städten führten 1945 zur Kapitulation Japans und dem Ende des Zweiten Weltkriegs.